Und herzlich willkommen zur Wanderwald mit Thomas Compagnon und Andrea Meyer. Heute trainieren wir Schwindelfreiheit. Wir sind auf dem Cliff Walk auf First und nachher wandern wir aufs Fullhorn. Ich gebe es zu. Schon Tage vorher habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich den Cliff Walk arbeite. Der Gang über die Hängebrücke ist schon ein bisschen Mutprobe, wo Aber eigentlich steht man dann mal drauf, noch recht flott geht. Zum Glück bin ich unterdessen schwindelfrei. <lacht> Sonst könnte ich das mit dir das nicht machen. Oben. Ja. Vor einem Jahr wäre das noch nicht gegangen. Ich ja, komme jetzt. Ich habe mich <lacht> verbessert. Massiv. <lacht> Was geht's noch? <lacht> ja, ja. Hier schon. Wie man sieht, gibt es auch Berggänger, die sich nur säufer vorwärts getrauen. Wer noch etwas weiter will schaut ganz am Ende der Aussichtsplattform durch eine Glasscheibe in die gähnende Leere. Wir stehen jetzt auf dem sogenannten Cliff Walk. Was ist das Besondere an diesem Cliff Walk? Das ist die Attraktion hier, First. Ein Steg, der am an den Felsen angebaut ist. Ja, ah, genau. <laughs> hey Thomas, heb het pro! <laughs> Die hebet. Die hilft auch für dich. Okay. Hast du hast gut inszeniert und gut vorgemacht, so dass ich es jetzt auch wagen kann. Oder? Du bist extra drüber gesprungen, darauf kommt, um mir zu beweisen, ja. es hebt okay, Es hebet. Okay, absolut dann, sicher. Äh, geh langsamer, es ist anstrengend springen. Ich probiere es jetzt. Okay, gut. Mm. Ja, und wer lieber nicht schaut, nimmt am besten die Fotokamera zur Hand oder lässt sich von den umliegenden 4000 Grad ablenken. Und ich bin auch später froh, habe ich die Kamera dabei. Ja, filmen ist schon ein dankbarer Job. Wie viele Höhenmeter müssen wir überwinden? <lacht> ich habe 400. Okay, dann kommt man. Also vor wie viel mehr. <lacht> ja, jetzt haben wir doch schon 20. Ich kann noch ins Morgen essen. Sonnenhoger Du, Thomas! <lacht> so, ich halt mal auf. Ja, Das zweite ist Gipfel ich hätte ich nicht morgen essen sollen Morgen. <lacht> Für unser nächstes Ziel, das Fullhorn auf über 2600 Metern, muss man ein bisschen Kondition mitbringen. Mit genügend Pausen und Trinkwasser ist die Wanderung aber gut zu machen. Wer am Schluss noch eine ganz sportliche Variante will, geht bis zur Obersten auf den Gipfel Das muss man Thomas natürlich nicht zweimal sagen. So, jetzt stehen wir auf dem Fulhorn, gell? Auf der Terrasse vom Fulhorn, ja. Es geht noch ein Stück bis auf den Gipfel. Das machst du jetzt? Jetzt gehe ich rauf, ja, natürlich. Gut, und ich genieße die Aussicht. Was sehen wir da? Mit, mit dem. Da sehen wir die drei berühmten Eiger, nebenan der Mönch und die Jungfrau. Auf dem Gipfel liefert die Kamera den Beweis. Währenddessen freue ich mich schon auf die längste Schlittelpiste der Welt. 15 Kilometer sind es vom Fulhorn bis nach Grindelwald. Wir sind über eine Stunde genussvoll unterwegs. Er hat jetzt die Forschabzüge genommen. Ja, alles gut. Ähm, Thomas, äh, ist das jetzt schon show Lager? <lacht> ja. Ich habe Kurvenspot antriftet. <lacht>